Und damit wäre quasi die Arbeit bei dir, oder? <lacht> wir würden die zur Verfügung stellen und du musst dann eigentlich entscheiden. Mhm. Müssen wir anschauen, oder? Ja, müssen wir eigentlich mal anschauen. Mhm. Dass das mhm. Also ich würde gerne eigentlich das dass wirklich ähm, mal sehen. Die, die, die oh, in dem Sinne Darstellung von dem Ganzen, was mich noch interessiert. Also wie das, wie das jetzt für mich als, als nicht äh, Finanzexperte, sondern als Gesundheitsexperte auf meinem Weg finde ich mit dem, was ich mit dem kann, anfangen kann. Ja, also der Darstellung bin ich gerade heute Mittag. Gewesen. Wir machen ja. eine kleine Verbesserung bei der Darstellung. Aber schon das, was wir heute haben, hat sich schon über Jahre hinweg bewährt. Es wird einfach noch mal besser. Mhm. wahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten. Aber wir machen eine Darstellung, die möglichst intuitiv und einfach ist. Und ich bin sehr gespannt, dann zu hören, ob es du auch so intuitiv findest du wie find ich, weil das ist eigentlich das, so zählt. Ja. ja, gut, dann will ich sagen, dann fangen wir an. mal an. Ich habe es noch gar nicht gesehen wir Okay, ja, spannend. <lacht> gut, also, wir sind jetzt auf unserer Webseite mhm. <lacht> zum Aktien ähm, es, gibt, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie du Aktien finden kannst. Das eine ist genau, da gehst du gehst auf die Top Ten. Oder? Du kannst du mal schauen, was für Top 10 äh, Firmen interessieren dich interessieren. Da gibt es Index Top 10 und unten dran ist im Prinzip all die verschiedenen Indizes, wo wir in den letzten paar Monaten eine Top 10 Liste veröffentlicht haben. Vielleicht gehst du mal ein bisschen runter, vielleicht gibt es einen, einen Schweizer Index, dort den SMI. Vielleicht gehst du mal auf die SMI, ja, da, hast hast der da, den SMI, der ist gerade ist am 13. Ja. Oktober. Mhm. Das ist jetzt die Top 10 Liste für den Swiss Market Index. Du siehst so beteilig value Anlagestrategie. Das haben wir ja diskutiert von diesen Kennzahlen. Ja. Top 10 Value, Top 10 Wachstum ist das in dem Fall und Sicherheit, ja. Ja. genau. Genau. Und jetzt würde ich mal sagen, du gehst mal ganz ab auf die kombinierte Die letzte, also die letzte ist die kombinierte okay. Anlagestrategie. Genau. Und du siehst, dass es auf der rechten Seite sortiert ist, Genau nach den kombinierten Ratings. Mhm, mh. Du siehst, die drei Kennzahlen, die ich richtig gesagt habe: value Wachstumskennzahl wachstums -Kennzahl und sicherheits Für jede gibt es nur noch ein neues Rating. Und du siehst, dass, jetzt, wenn man all das Zeug zusammen nimmt, ist Swiss Life am besten dran. Man sieht auch, es eine Firma in der Grössenordnung äh, XL. Ja. Und es ist im Bereich Lebensversicherungen, Krankenversicherungen. Ja. Jetzt Rosch mit einem kombinierten Rang von 71. ADECO, Dienstleister, Arbeits Arbeitsvermittlung mit einem Rang von 63. Und es geht runter bis zu der Swiss Re, die hat noch einen Rang von 50. Wenn eine Firma unter 50 hat, dürfen sie in der Regel nicht mehr auf der Top Ten. Das heisst, wir haben in diesem Markt nur acht Firmen, ja. die mit einem Im Rang Mainz. von über 50 ja. kombiniert sind. Ja. Vielleicht zeigst du mir, was du da siehst. Ja, also mir fällt natürlich sofort auf, dass es hier, ähm, beispielsweise bei, bei Givodon, ähm, eine, Wert, eine Wertbewertung hat, die relativ schlecht auffällt. Und trotzdem ist sie aber im gesamten, im kombinierten äh, Rating sehr gut. Und da überlege ich mir natürlich jetzt, warum das so ist, in Bezug auf das, was du vorher erzählt hast. Also, das heisst, dass irgendwie die, die Kursentwicklung oder äh, der Umsatz des vom, vom Geschäfts in diesem Sinn nicht so positiv kann bewertet werden im Moment. Trotzdem der Value ist nicht so positiv. Ja. es ist relativ teuer. Ja. Ja. Ach so, das ist natürlich in Bezug auf den Preis für, für genau. die Aktien. Okay. Ja. Und ja. der Wachstum und die Sicherheit ja. ist aber relativ hoch. Ja. Oder darum kommt aber es ist einfach im Moment eine relativ teure Aktie. Genau, eine teure Aktie. Genau. Für mich, für mich persönlich äh, heisst das, immer wenn es einen sehr tiefen Value-Rang hat, bin ich schon skeptisch. Für mich ist der Value-Rang eigentlich einer der wichtigsten Ränge. Also du tust das selber, jetzt sagen wir mal intuitiv, auch nochmal mal anders, also nicht nur auf einen kombinierten Rang schauen, sondern sagst, der Value-Rang ja. finde ich jetzt persönlich noch entscheidend. Am schönsten wäre es natürlich, wenn es überall grün wäre. Aber es gibt keine Aktie, die ja. du da siehst, ganz wo überall grün ist, ja. es gibt einfach die, in der Schweiz ist es halt so, es ist relativ teuer und wir haben halt relativ wenig Wachstum. Das ja. sieht man jetzt auch an dem. Dafür sind die Firmen eher sicher finanziert. Also ja. wenn ich das anschaue, sehe ich das auch ein bisschen. Am meisten Grün ist da im Bereich Sicherheit mhm. und ähm... Es also wäre interessant mal einen anderen Markt anzuschauen, jetzt nicht der Schweiz. Ja, mach das doch mal, Oder, ja. Ähm, haben wir da vorher... Vielleicht interessiert dich einen anderen Markt? noch. Also, das weil nicht also mal Spanien, das nicht unbedingt als bestes Börsenland aufgefallen ist in den letzten Jahren, oder? Genau. <lacht> ähm, jetzt hast du eigentlich auch wieder am besten aber ganz Kombinierten, kombinierten ja. weil dort hast mhm. du am ehesten noch gute Firmen. dann haben wir hier Bankensektor dreimal. So von ein paar Banken, die dann an guten kombinierten Rang ja. bekommen. Wobei die Banken ihrem Wert nicht unbedingt sehr gut bewertet sind. Das ist eigentlich nicht so spannend, ja. Ja, hat's. im Gegensatz zu Gasversorgung, interessant, wächst aber praktisch gar nicht. Das übrigens ist übrigens oft so. Also wenn du mhm. eine günstige Firma hast, die einen guten Value-Rang hat, mhm. meistens wächst sie dann nicht. Das ist der Grund, warum dann die Leute das Gefühl haben, die Aktie ist, äh, sollte ich weniger wert ist sein. Sie sind so teuer in dem ja, Sinne. Dadurch kommst ja. du relativ ja. günstig über. Ja. Ja. Das Gasversorgung. Ich zum Beispiel schaue das jetzt so an, das ist vielleicht so eine Inspiration für dich. oder? Ich habe das Gefühl, wenn es in eine gewisse Richtung geht, geht es eher Richtung Gasversorgung als Erdölversorgung. Oder? Also das Gas ist immer noch deutlich sauberer als Erdöl. Äh, überrascht mich jetzt eigentlich, dass die dort so gut bewertet sind. Mhm. Wenn ich jetzt im Bereich ähm, Öl oder, und Gas mit investieren würde, dann nachher Wäre das eigentlich ein Ort, wo du sehr viel Value bekommst. So, wo aber einfach nicht wächst. Mhm. Wenn es nicht wächst, ist das für mich eigentlich der, wenig, der am wenigst wichtige Indikator. Das Wachstum ist ja nur, auch nur letztes Jahr, oder? Und wenn es in eine Richtung geht, kann es auch wieder in die andere Richtung gehen. Das sind meine Überlegungen. Okay. Wachstum ist einer der schwächsten Indikatoren für eine Aktie, weil das zukünftige Wachstum kannst du nicht messen. Das ist wirklich eine Vergangenheit. Das ist eine reine Vergangenheit ja. und das ist ja wirklich nur das letzte Jahr. Genauso wie Value ist nur heute. Oder? Heute ist ja. der Value so und die Sicherheit ist auch gut, aufgrund der letzten äh, Berichte. Ja, oder? Ja. Ja. Genau. Also da hat es eigentlich nicht so viel Spannend, Weil ja. diversifizierte sagen, Banken ja. sind nicht so interessant, Gas ist nicht so interessant, Stahl hat wieder nur einen Value von 41. Ja. Und dann ist es erst noch Metall, ArcelorMittal, also das ist nicht wirklich... Schauen wir doch nochmal einen anderen Markt an. Mhm. Also in Europa würde ich bleiben. Ich finde es wenn in Europa bleibst. Schau mal Schweden. Genau, Schweden, Das ist sicher noch etwas Interessantes, weil die vergisst man doch relativ Änder, schnell. Ja. ja? Da fällt jetzt auf, dass... Ah, das sind wir beim Value... Das ja, eine, was spannend ist, wir mal die dort. Poliden, Metalle und Bergbau. Ja. Jetzt hast du also jemanden im Bereich Metall, gegriffen vor in Spanien, oder, ja. wo man einen besseren Value-Rang hat, in Schweden ist, wächst mhm. und auch sicher finanziert ist. Ja. Also das ist jetzt alles wirklich größer. Ja, mit wird im kombinierten also. Rang wahrscheinlich auch aufdachen. Ne? Ja, ja genau. Platz zwei. Genau mit einem äh, soliden Wachstum. Ja, das ist dann der Moment interessant. <lacht> ja, das mal interessant. Oder? Mhm. Dort hast du ja viel. Kann ich da jetzt hier sagen, also so spontan. Ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt die Telekommunikation in die Kommunikation in diese Richtung gehen, kann ich da jetzt auch nach Branchen suchen hier. Also das sind nur die Top Ten Listen, da kannst du jetzt noch nicht suchen. Ja. Suchen kannst du. Ähm, das ist etwas, was wir noch entwickeln, einen Filter, wo du kannst ja. nach Kriterien suchen. kannst. Es ist aber so, wir haben Beobachtung gemacht, wo wir mal einen, einen Filter in einer Beta Phase hatten, dass relativ wenig Leute sich wohlgefühlt haben mit dem Filter. Die mhm. haben dann sehr oft einfach nur die besten Ränge sehen, weltweit. Und das ja. ist eigentlich nicht du ja. müsstest dich eigentlich eben einschränken, damit ja. du vernünftige Resultate kommst. Und dann haben wir mal gesagt, das Interessanter ist eigentlich eine so Top Ten liste zu publizieren, weil dann hast du eine gewisse Einschränkung, von dem man da schaut, und es sind trotzdem gute Firmen. Genau. Und sie sind ja innerhalb von Ihrer Branche ganz offensichtlich am besten da sie da oder es ist also jetzt im im Sinn vom Bergbau zum Beispiel, da die, jetzt keine bessere Bergbaufirma also die eine Bewertung haben. Ja, genau Ort. das könntest du sonst mit dem Filter machen es ist auch so wenn du bei uns Kunden bist dann kommst du jede Woche äh, ein File über wo du zum Beispiel die Branchen äh, filtern also ist das okay. ist in Excel kannst du einen Filter drauf machen kannst, sag ich, ich will nur die gesehen, Metallbergbau mit nur gesehen, Europa zum Beispiel ja. Ja. und dann siehst du, was es noch für andere ja. Das ist durchaus denkbar. Aber wir können auch die jetzt genauer anschauen. Es ist zwar nur eine Firma in der grössten Klasse also ah, ja. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Also das, wäre so das, also das wäre nicht, nicht unbedingt gerade die erste Firma zum Kaufen, aber man kann sicher das auch dazu tun. Mhm. Ja, aber die kannst du genauer kann anschauen. Ja. Jetzt hast du eigentlich die Übersicht von dieser Firma. Du siehst, es sie ist in Schweden, Metall, Bergbau. Es ist in einem Index drin, im Moment 30. Es ist die Größe large. Es ist eine Top-10-Aktie, oder? Ja. Man kann da jetzt ähm, googlen verschiedene Sachen zu, ihnen, zum Beispiel News, das könntest du mal machen. Das ist noch spannend, oder? Was, äh, wo, wird die, wo wird die Firma Erwärt, erwähnt? Ja. Mhm. Siehst du da Schweiz, zum Beispiel erwähnt? Handelszeitung Schweiz am 5. Februar 2016 ist aber schon lange her. Ein hey. alt, ja. Du musst ein etwas Neues. September 17 hier. Ja, da muss man schauen. Also genau, also. Mh. Also das könnte man zum Beispiel anschauen. Mhm. Genau, das ist 2017. Äh, da will ich meistens gerade mal suchen, wo ist der Name? Mit CTRL-F, oder? Der Name, den du suchst. man musst du alles durchlesen. Also Vielleicht findest du es auch gerade. Geht ihm Zink. Da ist es, Genau. genau. Also da steht jetzt nichts Spannendes über die Firma. Ja. Also Sie ist offenbar ja auch international am, am Rohstoffverfolgen hier in ja, Irland. Genau. Ja. Ja. Vielleicht ist es mal interessant, die ganze Historien anzuschauen der Aktion. Wenn du mal mal zurückgehst zum, äh, zu der... Ähm, ist das die? G'si ähm, ja, da sind wir verlinkt worden, eigentlich sollte es... Ja, da ist sie, ja, okay. Genau, also wenn wir die, Historie, okay. die Historien anschauen, von Ihnen, Sie sind immer schon im grünen Bereich, gewesen, außer letztes Jahr im Wachstum. Das ist noch interessant, oder? Also letztes Jahr sind Sie nicht gut gewachsen. Mhm. Im Vorjahr offenbar sehr gut im Branchenvergleich, und im letzten Jahr aber hatten es andere ja. Player, gehabt, die viel besser sind gewachsen. Und da ist dann angefangen, der, der Vario-Rang hoch also einmal wachsen es schlecht, oder? Es ja. ein schlechter Value, wir sind gut gewachsen. Ja, genau. Dann gibt es ein schlechtes Jahr 2016, Schwupps, geht der Preis ab, der Value Rang steigt, Stimmt. steigt ja. weiter. Jetzt wachsen es aber schon wieder gut, aber es ja. ist immer noch ein guter Value Rang. Ja. Das heißt, es ist wie eigentlich, haben die Leute nicht realisiert, es ist gar nicht so schlimm. Es ja. ist eigentlich ein interessanter Moment oder, mhm. zum Einsteigen. Mhm. Das kann durchaus dann ganz anders aus ein paar Monaten. Wenn dann plötzlich der Value-Rang wieder abgegangen. Ja, oder Ja, also sprich der Preis höher wird für die Aktien. Ja, genau. Aber zum Zeitpunkt, wo die, wo die Top-Ten-Liste gemacht wurde, ist, sind eigentlich die Faktoren Wachstum und Sicherheit recht gut und der Preis ist auch gut. Mhm. Und es wäre vielleicht eine Erklärung, dass das von heute passiert ist. Ah, und ich kann jetzt gleich einschauen im Value-Rating, wo eben die einzelnen Aspekte eine Rolle gespielt haben. Genau, also du siehst jetzt die einzelnen Kennzahlen, die ich dir mal gesagt habe, für das Jahr 2017 sind die alle aufgeführt. Also, ja. also am bestärksten ist es im Bereich Ja. Du kommst also so Dividenden über. Dann Kursgewinn, sie machen das also relativ viel Gewinn für den, für den ja, Preis. Ja, um zahlt. Ja. Mhm. Kursbuchwert ist offenbar nicht wahnsinnig gut. Das also, heißt, das dass sie ihre, ihre da muss ich was mir vorhin gesagt hast. Markt zu Bauchwert. Also es ist um, um die investierten Güter gegangen, oder? Genau, ja. Wie viel also. ist für Ihrer Bilanz drauf, ähnlich, ja. an Investitionen, ja. im Vergleich zu den Kosten für die ganze Firma? Ja. ja. Also, das ist offenbar nicht wahnsinnig gut. Oder? Also offenbar Und ist es so, die Firma kostet viel mehr, als was auf den Büchern ist. Ja. Aber das hier ist immer noch innerhalb von der Branche einen Vergleich. Genau, mm. Innerhalb ein Das schon. Ja. Das